Vorerst vielen Dank für die vorliegende Antwort, die durchaus vernünftig klingt. Ich möchte dennoch die Gelegenheit nutzen, noch ein paar ergänzende Gedanken zu formulieren. Die Liberalisierung des Strommarktes ist aus meiner Sicht rasch an die Hand zu nehmen, auch hinsichtlich der Integration ins europäische Umfeld. Die vollständige Marktöffnung darf aber nicht zu weiteren Verzögerungen beim Ausbau der einheimischen Stromerzeugungskapazitäten führen. Diese Gefahr besteht nämlich, wenn auch Kleinkunden ihren Strom im Ausland beschaffen können, die vorgesehenen Maßnahmen für erneuerbare Energien müssen allfällige Nachteile kompensieren und ganz darauf ausgerichtet werden, die Ziele der Energiestrategie und die Klimaziele zu erfüllen. Der Ausbau erneuerbarer Energien muss, wenn es schnell und erfolgreich geschehen soll, möglichst kostengünstig stattfinden. Gemäß Antwort auf meine Interpellation sollen wettbewerbliche Auktionen jedoch nur für Photovoltaik eingeführt werden, weil bei den anderen Technologien zu wenig Anbieter auf dem Markt sind. Der Bundesrat sollte sich überlegen, wie er den Wettbewerb unter den Technologien schafft, so dass die jeweils günstigere Technologie profitiert. Zusätzliche Überlegungen für eine ausreichende Technologiediversität, zum Beispiel hinsichtlich einer ausreichenden Winterstromproduktion, sollen dabei natürlich berücksichtigt werden. Gerade für die großen Anlagen, die wegen dem Economics of Scale besonders günstig sind, brauchen Investoren die entsprechende Investitionssicherheit, um den zunehmenden Schwankungen bei den Strompreisen zu begegnen. Offenbar plant der Bundesrat Auktionen auf einmal Vergütungen. In der EU kommen aber mehrheitlich sogenannte Contracts for Differences zum Einsatz, wo ein Marktpreis garantiert wird, Investoren aber bei höheren Marktpreisen auch Geld zurückzahlen müssen. Damit wird eine höhere Investitionssicherheit zu möglicherweise gar tieferen Kosten geboten. Und vielleicht könnten Sie, Frau Bundesrätin Sommaruga, Ihre Überlegungen darlegen, die für Einmalvergütungen sprechen. Zuletzt brauchen alle erneuerbaren Energien auch Flächen bzw. Standorte. Deren Verfügbarkeit kann ein Problem sein, wie zum Beispiel der Windkraft zeigt. Der Bundesrat sollte sich Anreize überlegen, die dazu führen, dass Gemeinden und Regionen miteinander in einem Wettbewerb um die Anlagen treten, anstatt diese möglichst abschieben zu wollen. Ähnlich wie beim Wasserzins könnte damit der NIMBY-Effekt oder, wenn Sie es lieber wollen, das Sankt-Florians-Prinzip umgekehrt werden, wonach niemand Anlagen in seiner Region will. Ich bitte Sie, das in Ihren zukünftigen Überlegungen zu berücksichtigen, damit wir sicherlich einen Schritt weiterkommen können, weil es aus also meiner Sicht ebenfalls nicht sein kann, dass diejenigen, welche Großanlagen bezüglich Solar im Moment machen möchten, das aber nicht können, weil sie zu wenig Sicherheit in der